Hey Leute, willkommen zu meiner vierten Serie des großen Rocket Finals. Was ist bisher passiert? Nach drei Serien habe ich 2400 Punkte liegen. Das ist ein ziemlich guter Zwischenstand. Ich bin auf jeden Fall an den vorderen Tischen. Und es geht ja hier für den Sieger um ein Preisgeld von über 11.000 Euro. Um allerdings ganz nach vorne zu kommen, müssen jetzt in den letzten beiden Serien auch nochmal ordentlich Punkte her. Also gehen wir direkt rein und schauen, was in der vierten und vielleicht so ein Stück weit jetzt schon vorentscheidenden, richtungsweisenden Serie passiert ist. Und das geht ja richtig gut los. Vorhand, drei Asse, eine zehn Mittelbuben. Ja, nehme ich den auf? Nein. Das Ding mache ich als handlos Bauer raus. Wenn die Bauern verteilt kommen, ist der im Prinzip sofort gewonnen. Wenn nur ein Bauer fällt zwar der Kreuzbube, dann müssen wir mal gucken. Dann kann es im Zweifel ein bisschen kribbelig werden, ist aber nicht der Fall. Ähm, ja, dann auch wenn die Bauern nicht kommen, hat das Spiel immer noch eine ausgezeichnete Chance natürlich, sonst hätte ich den ja auch nicht gemacht. Nur auf diese eine Karte zu wetten, wäre ein bisschen verwegen. So, 17 Augen liegen, 28. Jetzt mal gucken, ob im Schneidersinn irgendwas geht. Karo steht 2-2, 42, das ist gut. Ich hatte halt gar kein Herz, das heißt aktuell fehlen noch 5 Herzen. Da werden zwei abgetragen auf 45. Es fehlen aber immer noch drei Herzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo Kreuz oder Pick unter durchspiele und die drei fehlenden Herzen stehen in einer Hand, dann muss ich am Ende einen Ass abschmeißen. So gesehen muss ich auf jeden Fall irgendwo einmal von oben ziehen. Also ich denke, ich muss erstmal den Sack zumachen, bevor ich hier irgendwo auf Schneider gehe. Ähm, kreuz sieht ein bisschen natürlicher aus erstens weil ich da weil ich da zwei luschen habe ja jetzt stehe ich auf 59 und es bleibt das problem ne? kreuz rausschieben und dann kommt äh, am ende keinen stich mehr machen es sah bisher nicht danach aus aber wenn einer nun von haus aus keinen Pik in der hand hatte dann ist auch klar warum der ähm, die herzen abwirft von daher habe ich mir also diese kapriolen die habe ich ähm, mir verkniffen kreuz 10 offensichtlich im stock ähm, und Pik 7, also es lag wirklich kein Herz drin. Auch wenn ich jetzt ähm, Kreuz unten rausgespielt habe, hatte ich mir noch angeschaut, hätte es wohl auch nicht zum Schneider gereicht. Also guter Start. Und jetzt hier im Null-Sinne einmal die 18. Ich krieg's bei 18. Man muss sagen, ein Stück weit Überraschung. Aber auch das ist natürlich klar hier an den vorderen Tischen. Liegen jetzt alle schon sehr gut im Rennen. Und na, da reizt jetzt nicht jeder so schwache Ansätze, denn man kann sich natürlich hier auch leicht mal mit dem teuren Spiel vergaloppieren. So, Karo, Ass und 10. Das ist nicht gut, denn Karo 8 und 9 waren ja an sich so die Hauptschwächen. Davon wollte ich gerne eine rausdrücken, also eine Herzlusche oder also irgendwo in diesen Herz ähm, König äh, in die Farbe so eine Bindekarte. Das wäre natürlich viel cooler gewesen. Ähm, ja, jetzt hier irgendein Farbspiel Herz ohne 6 oder so ein Mistzug kann man natürlich im Zweifel auch spielen. Ne? Pik 10, Karo 10 drücken, hoffen, dass man in der zweiten Runde noch auf Kreuzen Volles stechen kann und dann die beiden vollen laufen, aber der ist mir viel zu teuer. Also mache ich doch den 0, wie ursprünglich geplant ähm, und drücke jetzt mir tatsächlich dann Pik -As und Herzkönig, denn diese äh, Vierer-Batterie in Karo, die kriege ich sowieso nicht repariert. Die müssen 2-2 stehen oder, oder Karo 7 kommt raus und das war blank und das ist natürlich die Traumkonstellation. Ähm, im ersten Stich das Spiel saniert, dann wäre er wahrscheinlich sogar als Null wer gegangen. Ähm, erfreulich. Guter Start. Das sind so die Schreckmomente, denn ein Null gewonnen versus verloren macht dann doch im Unterschied äh, 169 Punkte. Das ist äh, so viel wie, ein, ob du einen Gang mit 4 bekommst oder nicht. So. Vorhand hält noch 18. Ich muss das Ding natürlich reizen. Drei Asse, zwei Bauern. Aber dass eine Reizung drin ist, ist irgendwie nicht so ein gutes Zeichen. Und die Findung ist natürlich rotz. So, was zu drücken ist, ist relativ offensichtlich. Gut, man kann auf die 18 jetzt auch die Karolusche mit drücken. Aber andererseits kann Vorhand auch genauso 18 halten und auf 20 auf sein Herz passen. Also, ich denke, vier Augen Herz ist ganz normal. Und jetzt Kreuz oder Pik. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so ein ganz gutes Gefühl. Und. Entscheide mich jetzt hier deswegen für Pik, für den etwas billigeren, macht jetzt auch nicht den Riesenunterschied. Ja, und dann kommt Kreuz 7. Genau die Karte, die du wirklich hast, wenn du dieses Spiel spielst, weil es auf jeden Fall schon darauf hindeutet, Kreuz steht wahrscheinlich zu dritt, nicht 2-2. Kann noch sein, aber sehr häufig wird aus dem Drilling ausgespielt und du hast hier eine un äh unattraktive erste Entscheidung gleich zu fällen. Ne? An sich, wenn hinten eine blanke Lusche ist, ist es wahrscheinlich sowieso krass schwer, gegen noch Kreuz König 10 in Vorhand beim Spieler 1 zu gewinnen, der sehr wahrscheinlich aufgrund der Reizung auch noch Kreuz Pube hat. Wenn hinten der die blanke 10 steht, sollte man sicher besser rauf. Wenn hinten der blanke König steht, kann man vielleicht auch wieder mit der 8 in den Schnitt gehen. Ähm, ja, Dame oder 8, also mit dem Ass rauf. Ja, eigentlich sind alle drei Karten möglich. Ich entscheide mich jetzt für die 8, ähm, weil ich eben denke, gegen eine blanke 9 hinten bin ich wahrscheinlich ohnehin wehrlos und es kommt die 9. Die kam auch schnell, die war blank. Also Vorhand aus 7, König 10 aufgespielt. Wahrscheinlich noch Kreuzbube, übel. Ja, im Angesicht des drohenden Abstiegs würden hier sicher die meisten Spieler rausnehmen. Andererseits habe ich dann eben auch noch diese nächste Baustelle mit, also habe ich die Karo, auf der Karo Dusche fallen dann halt auch noch sicher deutlich mehr Augen. Und ich denke eben, dass ich den Abstieg sowieso nicht verhindern kann. Ähm, deswegen entscheide ich mich hier für so einen All-In-Move. Das heißt, diesen Abstieg haben wir jetzt eingeplant. Es darf jetzt nicht halt auch noch Karo ähm, 4 zu 1 verteilt sein. Dass jetzt auch noch Karo Ass abgestochen wird, dann fliege ich natürlich komplett auseinander. Denn bisher im Prinzip haben sie ja noch nicht mal viel. Jetzt haben sie äh, 28. Klar, es ist noch der Kreuzstich draußen. Ah, es kommt die Karo 10. Ja, gut. Gelaufen, 59, auch Karo steht. Jetzt kommt der Kreuzstich, Bauern noch draußen. Jetzt müssen wir sehen, dass ich Schneider freikomme. Ähm, so ist natürlich alles sehr wehrlos. Tatsächlich ist es aber genau. So wie ich es auch vermutet habe, also auch wenn ich im ersten Stich jetzt ähm, Kreuz-Dame lege, der Kreuz-Bube steht hier bei Spieler 1 und deswegen konnte ich diesen Abstich nie mehr verhindern. Ähm, Im Nachhinein hätte der Kreuz vielleicht eine etwas bessere Chance gehabt, weil Pik dann 2-2 gestanden wäre, allerdings wären dafür die Trümpfe dann 4-2 verteilt gewesen. Vorhand hätte gerade Kreuz-Bube, 7-König, 10. Ähm. Allerdings Karo Bauer steht nur zu zweit. Also vielleicht hätte ich bei dem, also bei dem Kreuz hätte ich definitiv eine bessere Chance gehabt und wäre weiter gekommen, weil meine ass dame Luschfarbe dann 2-2 steht. Ob es komplett gereicht hätte, steht in den Sternen und ist ja auch längst Geschichte. Ähm, dieses Spiel ging nicht. Und das ist ein bisschen schade natürlich, weil so ein Hattrick gleich am Anfang mit diesem etwas ähm, äh, schwub, schwub, schwub, schwub, schwubeligen Null. Das wäre natürlich schön gewesen und dann funktioniert das Spiel mit zwei Bauern und drei Assen nicht, was man also wirklich reizen muss. Ähm, ja, das ist natürlich gleich wieder so ein bisschen Sand im Getriebe gefühlt. Dafür, dass wir hier eine sehr gute Liste brauchen, ähm, ist das ein kleiner Rückschlag. So, viertes Spiel. Was passiert? Jetzt sind die anderen erstmal dran. Kreuz ist Trumpf. Ähm, haben wir eben gesehen, 7 ne? König 10 hat Vorhand im Kreuz auch gegen mich aufgespielt. Häufig sehr unangenehm besser die Lusche als der König. In den allermeisten Fällen. Wenn der Alleinspieler wie hier dann mal vier Herzen hat, was natürlich auch aufgrund der Reizung jetzt gar nicht erkennbar war, dann war jetzt die Lusche natürlich nicht so ein geiles Aufspiel. Mit Ass, Dame, 9, 8 geht er natürlich auch nicht rauf, wo er vor allen Dingen jetzt hier auch noch die beiden Alten hat. Ja, sechs Trümpfer mit zweien und Jetzt sieht man hier gut gespielt, ne? daran erkennt man, den, ähm, dass hier ein Spieler mit Übersicht ist, zieht das Ass noch ab, damit er nicht mehr eingespielt werden kann, weil er erkennt, ähm, dass wir so Jetzt kaum mehr Schneider freikommen können bei sechs Trümpfen. Mit zwei hat er und Pik Ass an der Seite hat offensichtlicher offensichtlich ja Herz damit sogar noch drücken können, hat also hier Luxusprobleme und jetzt wird der Herz Lusche abwerfen. Können wir eben nicht mehr rauskommen, weil wir jetzt nach dem Einschub in Pik nicht diese zwei Vollen hier anbieten können. Also schön den Schneider mitgenommen von Spieler 3. Erster Hinweis: da weiß jemand, was er tut. Ja, und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, ähm, sofort, wenn du so einen verlierst, kommen dir auch so 20 hier nicht mehr so leicht über die Lippen, ne? denn das Ding ist natürlich nicht so gut. Mittelland hat schon gereizt, der ist teuer, ohne drein. Und diesen Doppelschlag, den möchte ich mir jetzt nach dem an sich guten Listenauftakt dann auf keinen Fall einhandeln. Deswegen bleiben meine Lippen hier verschlossen. So, mein Partner nimmt mit. hat Was hat der jetzt für gute Ideen? Okay, er wechselt die Farbe, wir finden die Stechfarbe. Und immer auf die gleiche Stelle, auch gut. Wird uns wahrscheinlich dennoch nichts nützen bei der gleichmäßigen Trumpfverteilung. Oh, aber es ist nur ein Fünf-Trümpfer. Was erkennen wir hier, dass er jetzt über die Dörfer geht? Ähm, Kreuz Bube wird er an sich haben, sonst hätte mein Partner ja die drei oberen Puben also von daher wundere ich mich dennoch, dass das nicht drauf ankommen lässt bei der geschlossenen Beikarte da ist es so, denn jetzt macht mein Partner noch den Stich mit Kreuz König ähm, gut, er hat hier auf, auf sicheren Sieg gespielt äh, in der Annahme, dass wir wohl ohnehin immer aus dem Schneider kommen ähm, bin ich mir nicht mal sicher, ich glaube er hat ja schon Rest ne? jetzt habe ich noch einmal ähm, Pik 10 stechen können und mein Partner also wir haben Definitiv zwei Volle. Ich glaube, er hätte uns sonst Schneider gespielt. So, aber das ist äh, natürlich das nicht unser Problem, dass Spieler 1 hier ähm, möglicherweise im Siegssinn den Schneider hat liegen lassen. Ich habe mich hier für 18 entschieden. Das ist so ein bisschen an der Grenze. Ne? Ähm, halbe Farbe, halber Null. Ähm, manchmal kommt gar nichts raus, aber mit Kreuzbube im Stock bei 18 bekommen, habe ich, denke ich, dann ähm, alles richtig gemacht. Es ist auch schön, dass ich... Bei 18, also 20 hätte ich wohl auch nicht mehr gesagt, aber bei 18 können wir jetzt auch den einfachen Karo spielen. Standard Drückung, Standard Spiel, ähm, sehr häufig gewonnen. Pik Ass, super schnell, weil ich die 10 im Keller habe. Wäre es natürlich auch nett, wenn da nochmal ähm, geschnippelt wird. Das ist aber gar nicht der Fall und es kommt eben auch nicht Pik zurück. Der war wahrscheinlich blank und das ist schon so ein bisschen unangenehm, weil es auf, wenn die erste Farbe plötzlich schon äh, nicht in der Normalverteilung, sondern 4-1 ist im weitesten Sinne noch in der Normalverteilung, aber nicht 3-2 steht, dann könnte das natürlich auch für Trumpf oder für Kreuz gelten, dass da was irgendwo 4-0 steht. Ähm, und dann könnte das Spiel schwer werden. So war es schön, dass ihr Herz 10 also bekommen habt. Und Trumpf steht auch rund, mit anderen Worten, es ist gar nichts los. Sie haben 26, ist auch nur noch ein voller, nämlich Herz Herzast draußen, außer Kreuz 10 logischerweise. Das heißt, ähm, Sie können an der Stelle nicht mehr gewinnen, auch wenn alle Kreuzen zusammenstehen. So, Schneider war natürlich auch nicht drin. Ich lasse es hier in Ruhe auslaufen, das Spiel. das ist dann gut nach dem einen Verlorenen, dass auch erstmal wieder eine Plusnummer dazukommt und wir jetzt so ein bisschen in der Serie sind. So, und was haben wir denn hier? Eine Sprungreizung. Sieht man ja selten. Direkt auf 22. Okay, ich wollte sowieso nicht. Das ist gut. Aber gerade in so einem maskierten Turnier ist es doch auch interessant, so eine Information mal mitzunehmen. Denn sehr häufig sieht man das ja nicht, muss man sagen, ne? Ich kenne aber einen Spieler, äh, der gerne mal so kleine Sprungreizungen einbaut. Ich weiß übrigens gar nicht ganz genau, was, was da der Zweck ist. Ähm, da können wir ihn sicher auch mal fragen. Und deswegen war das der Moment, wo ich ganz kurz schon gedacht habe, könnte das hier der Herr Kinback sein? Könnte das hier die Skat-Akademie sein? Und ja, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, so ist es. Spieler 3, äh, Thomas Kinback, der hat übrigens auch seinen kompletten Auftritt reingestellt. Das heißt, hier habt ihr die Chance, diese Serie auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich verlinke es euch mal oben, das Video von Thomas dazu. Der hat alle seine Serien in einem Video festgehalten. Das heißt, irgendwo bei... 4, 5, nee, das ist also jetzt die vierte Serie, irgendwo bei 60 Prozent des Videos ungefähr einsteigen. Da findet ihr dann diese Serie aus anderer Perspektive, wenn euch das auch interessiert. So, weiter geht's. Ich öffne Karo. Blanke Lusche beim äh, Alleinspieler hat also offenbar zwei andere äh, Karten gedrückt, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass er <lacht> ähm, nicht beide. Asse noch dabei hat, äh, dass er entweder ein sehr schwaches oder eben ein sehr starkes äh, Spiel hat. Ähm also auf jeden Fall hat er offensichtlich in der anderen Farbe noch zwei bessere Karten als die blanke Lusche zu drücken gehabt und ja, was sehen wir hier? Ein Achttrümpfer mit Kreuzbube und beiden Trumpfollen. Schön, das schmeckt. Ist ja nicht so, dass ich mich hier beklagen kann. Auch ein schöner Ansatz. Ja. Da liegt es doch auch sehr nahe, hier in Hinterhand mit nur dem Herzbuben, das sehr stark aussehende Karospiel zu taufen. So, das sieht gut aus. Es sieht natürlich so aus, als ob vier Trumpf unterwegs sind, was uns aber in dem Fall ja überhaupt nicht Schrecken braucht. Die Beikarte ist sowas von stabil. Bei Spieler 1 sind die Trümpfe. Was mich nicht juckt. Tja, sind das jetzt 18? Ah. Gerade nicht. Noch zu hell draußen. Hätte man irgendwo statt einen der beiden oder drei Könige wenigstens noch eine 10 haben sollen, dann wären es vielleicht 18 gewesen, aber auch nur Versuchs 18. Spieler 3 bekommt es also ohne Gegenwehr. ein no, Karo könnte interessant werden. Vier dagegen. Wenn der Volle läuft, dann bin ich optimistisch. Wenn der blank war, nee, war aber offenbar weder blank, noch läuft der Volle. Deswegen ähm, ja, mit meiner Beikarte zwei Königen, die ich zugeben muss und dem Pik Ass schon verloren, ähm, sieht es vielleicht doch nicht mehr ganz so gut aus, okay, Kreuz Ass ähm, hat dann zwei Farbenspiel mit nur Herz dabei, oder hat er noch in Kreuz, äh, eine Schwäche, geht vielleicht doch noch was für uns okay, es ist das zwei Farben Spiel nur mit Herzen noch dabei ja, wenn er das Herz Ass hat, dann Sieht es ehrlicherweise mau aus. Und wenn er die Herz 10 hat, dann heißt das, dass wir jetzt nur noch einen Stich bekommen. Ja, er hat noch zwei Trumpf und zwei Herzluschen. Luschen. Dankeschön. Ich kann also jetzt eine beliebige Lusche mit Schmierung mitnehmen. Ja, oder wir schenken einfach direkt und sagen, bei 36 Augen, die wir liegen haben, interessiert uns der Stich vielleicht auch nicht mehr. So, was haben wir da? Eine 18 und Gerade nicht. So, gegen den Krang. Ja, normal auf dem langen Weg äh, eine lange Farbe mache ich natürlich auch nicht so gerne. Aber hier mit zwei Bauern dagegen und dieser einzigen Stärke in Herz ist es sicher auch ein natürliches Ausspiel. Auch wenn weiterhin nicht der, wenn ich erstmal nicht unbedingt davon ausgehe, dass hier was zu holen ist. Jetzt geht er auch mit dem Herzkönig drauf. Gut, das könnte natürlich gut sein, wenn mein Partner irgendwie zwei Bauern hat, denn beim Gang ohne Vieren wäre das sicher ein schöner Auftakt. Beim Gang ohne Zweien ist jetzt der äh, Bauer von meinem Partner weg. Und da ist jetzt schon die Frage, ähm, hat mein Partner irgendwo mindestens auch so eine 10 zu dritt, der sich hier direkt freispielt. Karo 10 wäre interessant gewesen, hat er aber nicht. Ja, da können wir wohl gar nichts werden. Ähm, Kreuz 10 steche ich. Und jetzt ist so ein bisschen natürlich die Überlegung, okay, hat mein Partner vielleicht wirklich äh, jetzt Rest, wenn ich Pik rüber spiele? Ist das vorstellbar? Ehrlicherweise, es ist möglich, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Das sind aber hier die Gedanken, die ich mir mache. Ähm, spiele ich ihn in sein blankes Herz Ass ein, um. Schneider frei leichter zu ermöglichen, denn wir haben ja gerade erst äh, 22 liegen. Oder lasse ich es doch im Siegssinne nochmal drauf ankommen, ähm, dass ich ihm hier den Schneider ermögliche. Aber es war also gar nicht wichtig. Er hatte sowieso Rest mit Pik Ass 10 gedrückt und das war jetzt sicher auch nicht die riesengroße Überraschung. Ähm, gut, er war jetzt ein sehr stark, das muss man natürlich sagen, aber dass er das Spiel gewinnt, ähm, das war jetzt keine große Überraschung. Ja, drei Damen, ne? Drei Damen und in den Bauern ein wenig schwachbrüstig dazu schon zwei Reizungen. Gehen mir bloß weg mit diesem Spiel. So, Karte schon sehr stark geklärt durch diesen Stich natürlich. Das ist immer erstmal erfreulich. Andererseits heißt das hier wahrscheinlich auch, dass gar nicht so besonders viel geht. Ähm, kein Pik, blanker Kreuz abgetragen. Also, Vermutlich der übliche Sechstrümpfer mit drei Herzen noch dabei, könnte natürlich sogar ein Siebentrümpfer sein. Im Siegssinne gehe ich mal, muss und ich mal darauf spielen, dass Herz Ass noch bei meinem Partner ist und dass da noch irgendwelche kleinen Problemstellen sind. Deswegen hier nur der Kreuz König. Aber das ist natürlich nicht zu vermuten. Und so ist es auch nicht. Ja, jetzt können wir also. Wahrscheinlich machen wir eben sowieso nur noch den Einstich. Wenn ein Herz drin liegt, kann mein Partner jetzt schon stechen. Dann können wir hier 20 Augen einsacken oder halt auch 21. Aber dann habe ich hier an der Stelle so ein bisschen den ähm, <lacht> aus der Mitte gezogen und nicht das Ass gelegt, weil es ja natürlich auch wieder ganz egal ist. Das Ass wollte ich mir noch aufbewahren, falls der Herz eben nicht im Stock liegt. Ja, 18 Mal, ne? Wenn ich es für 18 kriege, dann könnte das was werden, aber sonst will ich es auch nicht haben. Also die ganze Nummer hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen, ist schon wieder so ein bisschen abgeflacht. Ne? Das ist natürlich schade, denn Ambitionen hat man natürlich immer. Und ähm, in so einer Serie jetzt, in der vorletzten Serie an einem der vorderen Tische groß durchzustarten, davon träumt natürlich jeder Skatspieler und sich bis ganz nach vorne zu katapultieren. Aber die Realität ist eben immer ein bisschen anders. Es gibt selten diese kompletten Überfliegerkarten. Und ich hatte sie ja auch in der zweiten Serie schon mal für, eine, für einen kurzen Moment. Aber dieser kurze Moment, der reicht ja dann manchmal. Ganz viel ist halt auch das harte Arbeiten in den Sümpfen der Damen, Königen und weiteren ähm, Konstellationen. So, und hier... Geht dann wohl auch nichts. Beikarte einfach wieder mal zu stark. Herzass lief nicht durch. Alles klar. Er kann jetzt noch den Peak spielen. Im letzten Stich wird er noch ein Kreuz haben. Wir haben genau 30 liegen. deswegen Natürlich glaube ich, dass mein Partner jetzt den Kreuz -König Stich halten wird. Aber bevor da, äh, wir deswegen nicht aus dem Schneider kommen, werfe ich mal lieber die 10 ab und sichere auch den Stich mit der Dame zusätzlich. Ähm, Gut, Hattrick für Spieler 1 und plötzlich ist der vorne mit 400, also deutlich vorne. War jetzt auch schon wieder hier bergfest, das geht in diesen Kurzlisten natürlich immer schnell. Schon ist Spiel 12 vorbei und da kommt das nächste Mal die 22 direkt. Na komm Thomas, dann spiel doch. Aber Spieler 1 lässt sich da nicht so leicht von beeindrucken, der geht weiter. Aber auch nur bis 27. 27 schon ein Stück weit überraschend. Ne? Wo wir selber vier Trumpf in Karo haben und drei natürliche Karos. War das eine Kreuzhebe? War das echt der Karo gereizt? Mit zwei vielleicht? Was hat Thomas da für ein Spiel? Wir sind gespannt. Und wir sind gespannt, aber nicht überrascht, dass da ein null rauskommt ohne Karo. Und der sieht ja gar nicht so gut aus, ne? Pik. 7, 8, 10 Ass ist vielleicht noch das geringste der Sorgen. Steht auch schön 2, 2, aber Kreuz 7, 9 König ist im Prinzip natürlich wirklich kein, keine äh, schöne Karte, um sie offen hinzulegen, aber Thomas hat Glück. Es ist kein Abwurf in Pik drin. Ich könnte zwar Kreuz 8 ausspielen, aber ich kriege das Kreuz Ass äh, ums Verrecken nicht weg und wir sehen hier, es ist auch ähm, Kreuz Dame noch gedrückt. Also er hat, ähm, das Spiel im Prinzip genauso, wie er es gefunden hat, gedrückt. So hat er es also auch gereizt. Mit dem Blatt kann man sich ja nur reizen. Also einmal ähm, sieben, acht Dame hat er ein Kreuz als Schwäche und dann diesen, dieses Ast zu viert, was man ja kaum als Schwäche ähm, bezeichnet. Beim Reizen hat an sich zweimal ins Klo gegriffen und jetzt Glück, dass im Kreuz 2-2 steht. So, da kommen wir ja vielleicht auch mal wieder ins Geschäft, das ist ein schöner Ansatz, müssen wir sicher an der Stelle mal bis 36 reizen, müssen wir aber nicht, wir kriegen es bei 20, finden gut, Bauer drin und die 10 dabei, jetzt haben wir natürlich schon ein sehr schönes Spiel, in Vorhand sicher auf jeden Fall Grang. mit Kreuzbube sicher auch ein Grang. vielleicht sogar ein Grang, wenn wir nicht diese Gegenreizung hätten, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir eben auch den Kreuz spielen können mit einer ausgezeichneten Schneiderschance, der Grang gegen diese 18er Reizung sogar in der Verlustgefahr hängt, mit nur einem gedrückten Karo und dem Hinweis auch für den Ausspieler, dass vielleicht Karo auf den Tisch kommen kann, mit anderen Worten, sehr wahrscheinlich geht es hier nur um 12 Punkte Unterschied, den riskanten Grang versus den mit großer Wahrscheinlichkeit Schneider Kreuz. Da fällt die Entscheidung dann doch nicht so schwer. So, Karo saß auch, sind auch fünf Stück da. Karo Bauer bei Spieler 3, so gesehen, sind die Bauern wahrscheinlich verteilt, aber das hätte ich möglicherweise ne, ja auch nicht mal überprüfen können bei meinem Spiel. Deswegen alles bestens. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl hier und dass ich das Spiel. Leicht Gewinne. Ganz offensichtlich steht hier tatsächlich der Pik-König zu dritt. Ich habe ja die Dame gedrückt. Ähm, das heißt, über diesen Drilling ähm, kommt mein Schneider jetzt äh, doch wieder in Gefahr. Da wird es offensichtlich, Spieler 3 hat den König zu dritt. Naja, ich plane jetzt hier direkt, dann ziehen wir einmal von oben, einmal von unten, testen kurz die Aufmerksamkeit und wusch, tatsächlich erwischt. Na, manchmal schnappt man sich auf diese Weise die Punkte habe ich übrigens ja auch schon mal mit euch, glaube ich, diskutiert, ähm, ist das jetzt unfair, ist das irgendwie äh, legitim oder eher schon so ein bisschen ähm, ja, unsauber vielleicht, ne, blutgrätschenartig, aber ich habe da auch Rückmeldungen bekommen, also es ist denke ich völlig legitim ähm, so rum zu spielen, Die, man muss eben als Gegenpartei einfach auch aufmerksam sein. Wenn man äh, online spielt, hat man diesen Zug üblicherweise ja auch schon häufig mal gesehen. Also das ist in dem Sinne nicht verwerflich und dann damit weiter ins nächste Spiel. So, ein Anschlussspiel. So sieht es zumindest aus. Den kann ich ja auf jeden Fall erstmal ohne Schmerzen bis 33 reizen. Aber Mittelhand, äh, Vorhand geht mit und er geht auch über die 24 rüber. Und deswegen sind wir jetzt natürlich ratzfatz schon drüber hinaus. Also 33 auf jeden Fall, den gehe ich natürlich jetzt auch auf pikant. Ähm, Kreuz ohne 2 oder so will ich mir hier auch nicht angucken. Und jetzt wird es aber ärgerlich, denn Spieler 1 hält auch meine 44. Und jetzt muss man sich ja natürlich irgendwann mal entscheiden. Es ist jetzt nicht mehr ewig weit in diesem Turnier. Und ähm, der kann Nullouvert natürlich sehr gut reizen. Der kann auch Kreuzhand ohne zwei reizen. Das wäre dann nicht so schön, weil dann vielleicht nichts Gutes drin liegt. Ähm, so oder so, äh, wie sagt ein Mitglied meiner Trainingsgruppe für solche Situationen gerne mal, irgendwann muss man sich entscheiden, Mann oder Maus. Grüße gehen raus, äh, lieber Axel. Ich habe mich hier entschlossen, das Ding jetzt durchzuziehen, ähm, es ist sicher eine dieser Schlüsselszenen im Turnier, ob das jetzt gut geht. Denn 48, ich brauche de facto hier eine Verstärkungskarte. Immerhin 46 gehalten auf 48 gepasst. Schon nicht unwahrscheinlich, dass vorhin wirklich den null gereizt hat. Also 3, 2, 1. Karoas, jawoll. Also jetzt sieht das Spiel doch schon richtig gut aus. Ähm, Jetzt ist man schon wieder eher bei Schneider als äh, bei Verlust. Der Verlust droht natürlich immer noch. Das ist also ist nicht ausgeschlossen und deswegen schon eine Überlegung, ob der Pik König jetzt hier in den äh, Skat gehört oder nicht. Dafür hast du dann im Zweifel eine Herzlusche. Also ich glaube, es ist noch zu unklar, wie die Karte hier sitzt. Und ich glaube, die größte Drohung ist tatsächlich hier, also ein Abstich im, im ersten vielleicht irgendwo in Karo oder so, das wäre halt super unangenehm. Und dann bist du hinten raus aber doch besser beraten, wenn du nicht in den anderen Farben auch noch die Baustellen, also nicht in allen Farben noch Baustellen hast. Also dann lieber nur noch eine weitere in Peak und hoffen, dass das dann wenigstens geht. Also gehen wir mit dieser Drückung in den Gang. wir jetzt nicht unbedingt ein Traumaufspiel. Ne? Ähm, einen vollen hätte ich lieber gesehen, muss ich sagen. Andererseits zumindest mal scheint mir keiner in den roten Farben mir was abstechen zu wollen. So. Oder zu können. Kreuz 7, okay. Spieler 1 hat wahrscheinlich den null mit einer ziemlich langen Kreuzbatterie da gereizt. Ne? 13 Augen. Ja, ich überlege, ob ich halt erst noch die Asse, also die vollen, abspiele und dann Peak raus und ähm, mit, dem nächsten, mit dem letzten Bau dann noch einen vollen verhaftet. Aber nein, ich denke dann doch, äh, einfach Peak spielen ist hier schon in Ordnung. So, Kreuz 9. Wieder so eine unangenehme Karte, aber entweder von Spieler 3 kommt jetzt der Volle oder, ähm, und das, der kommt hier nicht, oder ich kann ihn gleich mit Pik anspielen, wenn mich Spieler 1 nicht verarscht hat und auch noch Pik Ass hat, was ich aber nicht glaube. Und dann ist, wird das Spiel auch gewonnen, weil ich mir den einen Pikstich hochspielen kann. So, im Schneidersinne jetzt nochmal gucken, ob Karo 2-1 steht. Karo steht nicht 2-1, sondern zu Stand ursprünglich zu viert bei Spieler 3. Jetzt fliegt sogar die Pik 7 raus. Also wenn Karo sauber gestanden hätte nach Karo Ass, wäre danach Pik 9 gekommen. Dann wäre sogar Schneider drin gewesen. Ähm, so ist das jetzt sowieso nicht möglich, weil der Karo-Stich noch stehen bleibt und natürlich, weil jetzt auch äh, Pik abgetragen wurde. Ja, Kreuz Ass sich rein, ne? Dafür hat es Spieler 1 ja aufgehoben. Unter Ass 10 zu 5 hat er aufgeschlagen, die Dame. Aber das juckt jetzt nicht. Also große Erleichterung. Karo Ass im, im Skat, das war so eine von diesen wirklich schwierigen Entscheidungen. Denn wenn du jetzt dann nichts findest, äh, dann dir minus 144 anschreiben lassen musst, das wäre ja auch ein völlig plausibler Ausgang dieser Geschichte, dass wir dann... Ähm, ein Stück weit mit ganz großer Sicherheit der Moment gewesen. Hinten einreihen und auf kleine Brötchen gehen. Ganz vorne wäre dann nicht mehr möglich gewesen. Jetzt sind wir ja immer noch hier, liegen wir immer noch gut im Rennen und bleiben also dran an der Spitzengruppe. Ne? Ja, also 18 bin ich auf jeden Fall bereit zu halten. Könnte ein Herz werden, könnte ein Kreuz werden. Ja, bei 20 wird es kribbelig. Gehe ich lieber raus. Das könnte eine gute Idee gewesen sein. Spieler 1 hat auch noch Interesse. Also hier werden auch wieder irgendwelche Farblängen rumfliegen. Drei reizen bei meiner Karte auch nicht unwahrscheinlich, dass irgendwie wieder ein Null mit unterwegs ist. Ne? Die einzige Sieben, die ich habe, hat Spieler 1 den Peak gereizt, könnte Spieler 3 den Null haben. Ist fast noch das, alles andere ist schon fast nicht mehr plausibel, ne? wo ich schon hier vier Volle und Bauer habe und mein Partner auch noch eine Farbe reizt. Ja, und es ist sogar der Null-Uver. Ähm, ja, neunmal Rot, alles geschlossen. Hab zwar die drei Herzen dagegen, aber eben nicht mit einer Stichkarte. Und zu Herz 9 Dame hätte bei mir auch gepasst. Aber die 22 Reizung ähm, konnte ich schon nicht mehr so gut. Und den null natürlich auch nicht. Jetzt haben wir wieder einen Schmankerl hier. Asten, Ass Asten, Kreuz, Bube. In Vorhand natürlich sofort riesig. In Hinterhand immer noch gut. Aber diese 18 aus Mittelhand, diese 18 aus Mittelhand. Ja. Gott sei Dank, ich krieg's bei 20 und wow. Dafür habe ich jetzt aber verdammt gut gefunden, muss man sagen. Ne? Ähm, Tarot 10 und noch sogar der Bauer. Damit wird es natürlich auf jeden Fall ein Grang. Ähm, das muss ich gerade überlegen. Was hat denn mit was für ein Blatt hat denn Mittelhand der 18 gesagt? Ne? Hat der vielleicht wirklich zwei Bauern und fünf Karo Und Spieler 3 hat die 18 gehört und kann dann gerade den. Karo aufschlagen. Also mit anderen Worten ähm, ist es vielleicht hier am Ende sogar das Zünglein an der Waage, diese Pik-Dame mitzudrücken, mit der ich mir andererseits natürlich die Schneider Schwarz-Chance ein bisschen schlechter, ein bisschen mehr rausnehme, weil ich dann diese herz -Lusche auch noch habe. Und ähm Deswegen bin ich hier so ein bisschen am Abwägen, aber letztlich, ich glaube, gegen diese 18er Reizung aus Mittelhand ist Schneider Schwarz hier das falsche Ziel. Erstmal ein bisschen den Gewinn wahrscheinlicher machen und ähm, Schneider ist jetzt ja auch nicht komplett ausgeschlossen. So, ich wurde eingespielt, Bauern sind zusammen, also wunderbar, äh, das Spiel ist schon gewonnen. Jetzt geht es immer noch um Schneider, da fällt ein Herz raus, das ist sehr schön, denn dann ist der Herzstich gar nicht unterwegs. Ja, Peak ist noch keiner rausgefallen, aber ähm, im Angesicht des Spielverlaufs war die Drückung ganz offensichtlich ideal. Das wäre jetzt eine Überraschung, wenn der nicht gestochen wird. Zwölf Augen, bub, dann einmal Abtrag und Rest. Grand Schneider, schönes Ding. 576, jetzt Beispiel 17. Wieder ein Ansatz. Es ist jetzt nicht der Turbolauf, aber mit diesen beiden gewonnenen Grangs sieht es jetzt natürlich schon wieder sehr, sehr ordentlich aus. Mehr als 18 kann ich nach einer gewissen Überlegung hier auch nicht erkennen. Man kann natürlich noch sagen: Hey, den einfachen Karo so ungefähr nehme ich raus, im Sinne des Pik-Spiels oder eines anderen. Aber wir sind Mittelhand und ich weiß es nicht. Ich bin, ganz, ich bin auch jetzt noch ganz einverstanden mit meiner äh, Risikoeinschätzung hier. So, sieht wie ein Siebentrümpfer aus. Ne? Könnte noch Herzbauer bei meinem Partner natürlich sein, aber so schnell wie das hier fiel, glaube ich da auch nicht so richtig dran. Ja, wahrscheinlich ist eins der Siebentrimmler sind wir ohnehin wohl Schneider, dass er dann noch eine blanke Kreuz hat, kaum vorstellbar. Etwas präziser wäre dennoch hier vielleicht Kreuz 10, aber so what. So, ich bin der Einzel mit Beatspiel hier am Tisch, die anderen auch dicht zusammen. Ist wieder ein schöner Ansatz in Spiel 19. Wie weit muss ich gehen? Kreuzhand, kein Problem. Oh, Kreuzbauer. Mensch, da funktioniert es doch. Das ist der nächste unverlierbare Gang. Wieder mindestens 72. Kann sogar Schneider schwarz werden, wenn Pik 10 blank ist. Wenn Pik 10 blank ist, werde ich ähm, ja, ich bin hier, das druckiert jetzt doch nochmal um. Ne, Vier Augen reichen natürlich auch. Ähm, haben wir aber vielleicht auch eine Schneiderschance. Ähm, wenn, wenn die Bauern in einer Hand sitzen und wir das Bild weniger abgeben, wahrscheinlich nicht. Wenn ich hier zwei Stiche abgebe, dann werden sie wohl immer rauskommen. Deswegen halte ich jetzt hier den Pik-König doch im Blatt, um mir die Schneider-Schwarz-Chance noch ein bisschen zu erhöhen. Ähm, wenn ich keinen Pik gedrückt hätte, müsste nach den verteilten Bauern natürlich sofort die Pik-7 kommen. Damit nicht einer einen blanken abwerfen kann und drei stehen bleiben. Da jetzt aber ja nur drei Piken fehlen, ähm, kann ich einfach oder sollte ich mit Sicherheit besser in den Kreuzen rumwühlen und erstmal gucken, ob irgendwo mal ein Pik rausfällt. Ähm, denn auch wenn die drei Pik in einer Hand stehen, muss sich der Spieler vielleicht ja irgendwann entscheiden. Jetzt ist die Pik 9 gefallen, das heißt, Schneider ist schon sicher. Dass jetzt danach nicht mehr Pik Dame abgeworfen wird, deutet natürlich darauf hin, dass Pik 10 bestellt steht und die wird jetzt Spieler 3 natürlich auch halten. Aber das gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, jetzt hier traurig zu sein, sondern nach der schönen Findung ein Grang mit zwei Schneider. Gefühlt ist wirklich nach dieser schweren Entscheidung in Spiel 15 geht es jetzt los. 72, 72, 96. Hab mich jetzt ein bisschen abgesetzt. Die anderen stehen ja auch gar nicht schlecht. Und da kommt das nächste Ding. Es geht weiter hier. Der Traum lebt noch und der geht jetzt als kein los. Keine Gegenreizung, Kreuzbauer mit dabei. Ja, und was macht jetzt der Daniel da? Jetzt überlegt er plötzlich. Jetzt kommen, wieder, jetzt kommen wieder die weißen Mäuse, weil diese Pik Dame in der Abgabe ist und weil kein Stück Herz in der Hand ist. Und häufig ist es ja auch so, ähm, wenn der gut steht, dann spielst du ihn halt sonst auch noch Schneider. Aber tatsächlich muss ich jetzt sagen, Wundere ich mich da ein bisschen. Ähm, den habe ich also auch schon mal als krankhand gespielt. Äh, mit Sicherheit. Aber seltenen Fällen verliert man sie dann ja auch. Und deswegen hatte ich wohl das Gefühl, ich stehe vielleicht ein bisschen zu gut. Ich will doch wenigstens noch wissen, ähm, was los ist, wenn dann jetzt hier Herz auf den Tisch kommt. Ich stechen muss, Bube ziehen oder nicht. Ich will wenigstens wissen, wie viel Herz unterwegs sind oder waren bei den Gegnern. Und auch jetzt, ich drücke ihn hier nicht auf Schneider Schwarz, was ja immer noch möglich wäre, sondern ich drücke ihn so, dass ich hier das Spiel absichere, indem ich hier erstmal meinen meinen Abgabestich einplane und ein bisschen in Herz die möglichen Lenken rausnehme. Und das war auch offensichtlich jetzt nicht die allerstimmste Idee. Jedenfalls stehen die Bauern zusammen. Und so habe ich ihn jetzt mit dem Vortrag dann äh, Schneider gespielt gegen Bauern zusammen und Herz im Aufschlag. Ob das jetzt beim Ganghand geglückt wäre, wer weiß es, auf jeden Fall auch das nochmal wieder hier. 444, das gibt es nur auf der Skatinsel. Schnapszahl garantiert. Wenn wir äh, ja, hier alle zusammensitzen würden, würde ich sagen, jetzt hoch die Tassen. Können wir auch so natürlich mal machen, ne, ihr Lieben? So. Das hat sich doch sehr schön entwickelt. Plötzlich haben die anderen 400 und ich 800 ähm, ja, da fällt es dann auch plötzlich wieder leicht, jetzt hier nochmal 18 verlauten zu lassen kann schließlich 0 werden, kann auch 0-Wer sogar werden ne? oder der Herz, wir gucken ah, Pik drin ist natürlich gut, der Karo geht so also natürlich ist es jetzt nicht zum 0 oder 0-Wer geworden, sondern zum Herz ähm, sollte idealerweise Karo 2-2 stehen, sonst kann der richtig schwer werden kann auch jetzt direkt schon ins, ins Karo reingehen, aber ich denke, einmal noch Trumpf ziehen ist plausibel. Das sieht soweit bisher noch okay aus, das sehen wir gerne. Da müsste doch jetzt ein Voller kommen, es sei denn, Vorhand hat er aus der Viererlänge immer unter durchgespielt. Dann wäre aber vielleicht der Kreuzkönig auch im ersten Stich. Also Kreuz sind raus, das ist wunderbar. Ich ziehe jetzt hier das Pik-Ass, ähm, auch wenn es ein Tempo kostet, falls dein Karo doch zu dritt steht, dass ich nicht mehr eingespielt werden kann. So, und das hat sich gut entwickelt. Ne? Spieler 1 denkt, was macht der da? Ich muss Trumpf spielen, plötzlich habe ich hier Rest mit Karo König hoch. Gut, euch 83 mache oder 63 ist kein. Keine groß, kein großer Unterschied. Wichtig. Ich habe das Spiel gewonnen. Karo stand ordentlich. 914 jetzt. Ein richtiger Endspurt. Nicht ganz so krass wie in der zweiten Serie, aber erstmal krass genug, um jetzt sehr, sehr gut dabei zu sein. Denn das bringt mich... Na, wir haben noch drei Spiele, ne? Aber wenn ich jetzt keinen mehr verbastle bringt mich das mit 900 definitiv nochmal ein, zwei Tische nach vorne. Dann habe ich schon 3300 jetzt, ähm. Das wird sicher irgendwo Tisch 2 oder 3 mindestens sein. Wahrscheinlich schon Tisch 2. Vielleicht kommt ja sogar noch was. Und da willst du sitzen in der fünften Serie. Ob es dann für ganz oben reicht, weißt du nicht. Aber du hast dann zumindest wirklich die realistische Chance. Und du weißt auch, dass ordentlich gespielt wird an den Tischen, dass da keiner mehr durchdreht, sehr wahrscheinlich, weil alle schon kurz vorm Fleischtopf sitzen. Also gucken wir, was jetzt passiert. 33, Kreuz ist Trumpf, Ich denke... Ähm ja, ich denke, da kann man Pick ausspielen. Ne? Man kann auch Karo ausspielen. Also man kann fast alles ausspielen, logischerweise. Aber was macht hier am meisten Sinn? Ähm, möglicherweise schon Pick. Und das ist erstmal ein bisschen eine Überraschung, dass er hier den Kreuz König auch noch bedient. Ähm, an der Stelle sieht es jetzt natürlich wie ein Siebentrümpfer aus, muss man sagen. Ähm, das macht Sinn, dass er drei Faule hat, aber natürlich, dass er jetzt vier Abgeber in der Beikarte hat, nicht so wahrscheinlich. Oder doch? Kreuz, sieben Trümpfer mit rein. Ja, langsam ausklingen lassen. Gutes Spiel würden wir natürlich auch noch mitnehmen, aber das natürlich nicht. So, da beim Thomas auch nochmal ein Grang angekommen. Karo Bauer, ein Stück weit überraschend aus den unter, drei Unterjungs. Aber hat er scheinbar gemacht. Wahrscheinlich geht es hier dann auch nur um Schneider. Okay, kein leichter Schneider frei, den wollen so leicht nicht erlauben. Und dann habe ich mal Pik 10 wahrscheinlich nicht die beste Idee. Also nicht die beste Entscheidung. Ne? 10 zu dritt. Ja, und hier, ne, ein Spieler 1 überlegt so ein bisschen, der, die Kreuzdame kam irgendwie gefühlt so ein bisschen verzögert, ne, ich hab mir gleich gedacht, bei den 14 Augen, die wir jetzt liegen haben, schnippelt der jetzt da noch mit der 10 zu dritt. Ich konnte es mir gut vorstellen, aber, ähm, ja, wenn das unser letzter Stich ist, dann ist halt sehr wahrscheinlich ohnehin Schneider. Ähm, ich hoffe dann mal, dass doch äh, der Thomas noch ein bisschen was in, im Kreuz dabei hat, aber an dem stehe ist dann schon zu sehen. Das war's. Jetzt spielt er noch unter durch. Hat die Piken also günstig für ihn gewimmelt. Und wir wären an sich trotzdem gut rausgekommen, wenn mein Partner Kreuz 10 nicht. Aber okay. Hat er ähm, da die, den, das Astrid beim Alleinspieler gesehen. Ist ja auch nicht äh, ausgeschlossen. Und da nochmal geschnippelt. So, letzte Partie. Drei Könige. Wir stehen gut. Wir stehen ziemlich gut. Aber jetzt auch nicht komplett überragend. Was ist los bei euch? 18, ja oder nein? Ich habe sie gesagt. Wenn ich es für 18 kriege, dann schaue ich noch mal. 1, 2, 3. Au! Karo, 8, Herz, Dame. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Viele Bilder an der Seite. Ja, aber ich meine, haben wir schon oft drüber gesprochen, wie man den drückt. Ne? Drückt man, ähm, splittet man. Und ich baue hier noch diesen kleinen Bluff ein mit ähm, Herz König oben statt der Herz Dame, weil das ähm, sehr ungewöhnlich ist und deswegen für die Geg Gegner nicht so leicht zu interpretieren. Also einen blanken König in der Hand, wo du nicht erst 10 gedrückt hast. Ne? In dem Fall kostet das nur ein Auge. Vielleicht ist es aber der entscheidende Bluff, um äh, zu, die Chance zu erhöhen, dass da ähm, Herz 10 irgendwie direkt hinterherkommt. Wie gesagt, die Gegner kaufen dir das meist nicht so ohne weiteres ab und denken, wenn du den Herz König eher, dass du, dass du noch einen hast und sie auf diese Weise verarschen willst. So, den müssen wir nehmen. Der muss auch nicht sitzen. Das ist schon mal gut gegangen. Wunderbar. 28. Jetzt nichts anmerken lassen. Plan ist jetzt auf den siebten Peak, der häufig kommt, dann den Herzkönig fallen zu lassen. Mal gucken, ob Spieler 3 dann eben überhaupt mir schon abkauft ne? und, und Herz äh, da rein schmiert was aber auch egal ist. Ne? Das ist nicht der Plan. Ich muss noch gucken. Tut er nämlich nicht. Das kauft dir so schnell keiner ab. Kommt erstmal Karo König. Ist aber im weitesten Sinne dann natürlich nur eine Verzögerung der, der Herzschmierung. Denn er kann dann natürlich den Herz vollen später auf Karo legen. Sitzt hier alles normal. Man hat das ja auch so ein bisschen dann im Gespür. Ne? Alles 2-2. Karo, wenn Karo König blank gewesen wäre, wäre es natürlich auch noch eine Katastrophe. So, und äh, den hätte ich wieder mal gar nicht hoch festhalten müssen, habe es aber dennoch getan, denn das war der volle, den ich noch brauchte, um auch dieses Paketchen, Gerätchen mit 64 ins Ziel zu retten. Ja, und damit 988, kurz vor 1000. Das bringt mich jetzt schon auf 3400 Punkte und damit sehr, sehr schöne Ausgangssituation zur letzten Serie. Ähm, ja, ich bin hochzufrieden. Gute Karten. Gute Entscheidung, soweit ich das beurteilen kann. Und ähm, dann.